Wege? Genau, wink doch mal in die Kamera, dann sehen wir auch alle, ob wir eingefroren sind oder nicht, <lacht> weil die Verbindung ist ja nicht immer so die beste. Ähm... Hallo zusammen, wir sehen uns heute auf diesem Wege, das ist eine Premiere für uns zumindest. Eigentlich hätten wir heute am 15. Mai eine Lesung für unser tolles Buch, kurz mal raus. Im in Binsberg bei der Konrads Couch und aus bekannten Gründen können wir das natürlich heute nicht machen. Wollen wir auch gar nicht weiter vertiefen. <lacht> <lacht> äh, ja Entschuldigung. <lacht> ähm, wir hätten uns echt wahnsinnig gefreut, euch alle mal wieder live zu sehen und es ist eh schon so lange her, dass wir eine Lesung hatten und jetzt ziehen wir das einfach mal medial durch, virtuell quasi. Wir sind total aufgeregt, oder zumindest, <lacht> aber ähm, ja, ihr seid live dabei und wir werden uns bestimmt tausendmal ähm, versprechen und Ems sagen. Das gehört dazu. Ja, es wird nachlassen, sobald wir den vorgefertigten Text ablesen <lacht> können. Darauf freue ich mich schon sehr gerade. Ähm, ja, also wir sind der Skiller Verlag, das müssen wir jetzt nicht sagen, ihr seid auf unserer Seite, dann wisst ihr, wer wir sind. Äh, mit dabei ist aber Nicola Henselmann, eine Autorin aus dem Verlag. Hallo! Hallo. Gerade an ihrem äh, ersten oder an ihrem Debütroman. Und wir sind ganz aufgeregt und hoffen, dass wir den in diesem Jahr auch noch rausbringen. Titel verraten wir noch nicht, aber es wird wundervoll. Und mit dabei ist die Tanja Horvat. Hallo. Hallo. Tanja ist auch diejenige, die, wenn ihr auf das Bild schaut, die die Illustration gemacht hat. Wir haben ein paar davon, die in diesem Buch zu finden sein werden, haben wir euch mal gezeigt. Das ist ein bisschen passend zu den Geschichten, die wir gleich vorlesen. Genau. Ja. Zu dem Buch selber, kurz mal raus, Auszeitgeschichten. Eine Sammlung von Kurzgeschichten von Jeanette Graf, die Verlegerin aus dem Skiller Verlag, Nicola Henselmann und mir, Mia Kalcher. Es ist wunderschön geworden. Wir haben es komplett in Bergisch Gladbach produzieren können. Es hat so rote Vorschlagsseiten. Es hat wundervolle Illustrationen, was ich nicht in die Kamera zeigen kann, wie geplant. Und es hat eigentlich auch ein Lesebändchen. Meins hat die Katze gefressen. Oh toll, Meins ist noch da. Es scheint ja auch. Es scheint alles lecken. <lacht> ich würde es nicht nachmachen, aber naja, okay. Wir haben also kurz mal raus heute uns vorgenommen, denn eigentlich hätten wir eine wunderbare Lesung gehabt. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch irgendwann mal wieder live zu sehen, aber so seht ihr uns wenigstens und vergesst uns hoffentlich nicht. Genau, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Juhu! Juhu! Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich vorab sagen sollte? Ich Nehmt glaube nicht. Ja, bitte? Nee, ich glaube nicht. Entschuldige. <lacht> Alle gleichzeitig genau nö. ja dann schnappt euch jetzt am besten ein kaltgetränk eurer wahl oder ein heißgetränk ich wäre für kaltgetränk äh, macht euch gemütlich und lauscht wer fängt eigentlich an hatten wir das besprochen nö mir egal nicola ich würde es gern durchziehen dann habe ich hinter mir wenn das okay ist wir lesen nämlich jetzt eine geschichte und das ist auch eine premiere normalerweise machen wir das bei den lesungen live da klappt das ganz wunderbar heute über Zoom, bin ich gespannt, ob wir das hinbekommen. Und zwar wird das ein Duett äh, sein, was wir euch vorlesen. Und das ist eine Geschichte, ich glaube, ich verrate davon nicht zu so viel. Äh, die hat sich eigentlich so zugetragen, so in der Art, immer mal wieder. Denn Nikola und ich, wir haben mal halt zusammengearbeitet und saßen dann öfter mal auf der Terrasse. Ja gemeinsam. Und dann hatten sich halt so Gespräche entwickelt und eins davon ist dieses, was hier in diesem Buch, kurz mal raus, <lacht> äh, abgedruckt ist. Okay, bist du bereit, Nicola? Absolut. Wenn du bereit bist, bin ich bereit. Alles klar. Wir starten. Extravagantes Fauchen. Wie schön das wäre, wenn wir uns einiges aus der Tierwelt abkupfern könnten, sagten Nicola und ich heute bei einer Zigarette im Garten. Also... Ich rauchte, Nicola nieste derweil in ihren Ingwertee. Was zum Beispiel? Naja, auf jeden Fall das mit dem Zwischenmenschlichen, der Umgang mit und Ausdruck von Gefühlen. Die Antwort schien mir logisch, nach all dem, über was wir uns in den letzten Tagen so unsere Gedanken machten. Sag mal konkret. Das finde ich ja übrigens immer so besonders toll an Nicola. Sie will immer alles ganz genau wissen. Da verpufft nie was im Ungesagten. Bei ihr findet jede Idee, egal wie spinnott, einen Wert. Voll gut ist sowas. Ich überlegte für eine möglichst konkrete Antwort und zog an meiner Zigarette. Nicola pustete die eisige Dezemberkälte über ihre Teetasse und wärmte ihre Hände an der heißen Keramik. Weißt du, stell dir doch nur mal vor, du könntest immer deine Meinung sagen, wenn dich was ärgert, du dich verletzt oder angegriffen fühlst. Als Tier müsstest du es nicht mal sagen, du kannst fauchen oder kämpfen. Naja, prügeln kannst du dich jetzt auch, und fauchen kannst du bestimmt auch sehr schön. Nikola war noch nicht vollends überzeugt, machte aber zur Untermauerung ihres Einwands lustige Fauchgeräusche. Wow. Wow. Okay, anderes Beispiel. Stell dir vor, du könntest einem Mann, den du plötzlich total heiß findest, einfach sagen, hey du, ich finde dich super, lass mal knutschen, vielleicht sind wir füreinander bestimmt. Ganz einfach so, ohne dir vorher Tage oder Nächte lang zu überlegen, ob du seine Zeichen richtig deutest oder nicht. Und ob da überhaupt Zeichen sind und, ach du weißt schon, ich seufzte. Nikola überlegte und zog die Nase hoch. Boah, das könnte ich nie. Siehst du, ich auch nicht. Darum ja. Nikola nickte. <lacht> weißt du, warum das eigentlich nur so beschissen schwer ist? Weil wir eine Abfuhr befürchten. Er sagt sowas wie, nee du, ich finde dich doof, hässlich, langweilig. Und dann ist der hinterher so richtig fies zu dir. Meidet dich, macht sich lustig. Oder glotzt dich danach immer so mitleidig an, als wärst du unheilbar liebeskrank? Wir nickten vor uns hin. Und stell dir jetzt mal vor, du wärst ein Eichhörnchen. Nikola kicherte. Etwas Ingwertee schwappte bedrohlich an den Tassenrand. Ja, stimmt. Einem Eichhörnchen wäre das egal. Es würde einfach ex etwas extravaganter als die anderen Tage über die Äste hüpfen. Und wenn der Eichhörnchentyp nicht reagiert, wird er halt abgehakt und ein neues Ziel gesucht. Zack, Punkt, fertig. Wir lachten. Und wenn das jemand mit dir machte, also einfach vor dir steht und dir sagt, was Sache ist, wie würdest du reagieren? Oh Mensch, dachte ich, Nikola stellt wirklich kluge Fragen. Ich brauchte ein bisschen für die Antwort, aber dann war es mir ganz klar. Schön wär's, sagte ich. Ach, schön wär's, sagten wir beinahe gleichzeitig und machten uns weiter unsere Gedanken und suchten in den Bäumen nach extravagant fauchenden Eichhörnchen. Wir fanden keine. Juhu! Juhu! Juhu! Juhu. <lacht> wir cool. haben es geschafft! Sehr schön! Ja. War, habt ihr gut gemacht, ihr beiden? War richtig toll. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Hat Spaß das gemacht. nahezu ohne Probe. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Rückfragen sind, diese jetzt bitte in die Kommentare schreiben. <lacht> ja, wir müssen noch hier so Instagram-mäßig, müssen wir noch voll ähm, auch ein bisschen Promo machen. Klickt hier und da und lasst mal ein Like da. Überall, ja, da das Like auch. vor allem. Genau, das like -Herzchen. <lacht> Genau. <lacht> Tanja, du liest auch ja. eine Geschichte für uns. Genau. Mhm. Ähm, ich lese Ben hat die Nase voll. Ben Was? ist auch sehr schön hier zu sehen. Hier, ich hoffe, ich deute dann nee, falsche in die Richtung. Richtung. Achso, okay. Achso. Ja, alles klar, ja. ich, der Hund da irgendwo. <lacht> Und ja, sollen wir erzählen, wer Ben ist oder sollen wir es geheim halten? Ich glaube, wenn man sich unsere Instagram-Seite mal in ja. Ruhe durchsieht, wird man Ben auch finden. Ja, genau. Wer okay. ihn findet? Schreibt es doch mal in die Kommentare, genau. wer, wer ihn ja. gefunden hat. Genau. Ja. Es gibt verschiedene Themen mhm. zu ihm in den letzten Jahren schon. Ja, ja, ne? ja. genau. Genau. genau. Okay. Eine kleine Geschichte von Ben. Mhm. Also, Ben hat die Nase voll. Frauchen rief auf gut Glück in Richtung Garten. Ben, mach Platz, Ben. Sie folgte ihren Worten. Platz, rief sie und stoppte. Ach, hast du ja schon. Ja, du, feiner Hund bist du. Ein ganz feiner bist du. Ben kannte das schon. Frauchen war nervös. Jeder konnte das sehen. Seine Augen waren nicht mehr die besten. Er konnte das riechen, wie Hunde das halt zu so können. Sie liegen irgendwo im Gras und schnuppern meilenweit den Frühling, Würstchen, eben diese menschliche Nervosität und zu all dem roch Ben die läufige Retrieverin aus der Nachbarsiedlung. Ach, dachte Ben, was würde er gern die kleine Goldlocke besuchen und einmal kräftig gegen ihren Zaun pinkeln. Frauchen murmelte etwas. Ben war sicher, er war nicht gemeint. Wenn Frauchen mit ihm sprach, hob sich ihre Stimme, als würden tausend Engel zum Kanon anstimmen. Ben mochte den Klang ihrer Stimme. Jetzt gerade murmelte sie. Er war also nicht gemeint. Wie gesagt, sie roch nervös. Plötzlich brüllte sie. So gar nicht engelsgleich. Ben, hast du wieder mit dem verdammten Schneidbrenner gespielt? Wo ist das Scheißteil? Wenn man es einmal braucht, ist es verbummelt. Ben, hörst du mich nicht? Ben dachte, hä? Jonas kam in den Garten. Was soll Ben denn mit dem Schneidbrenner? Ben fragte sich das auch. Wusste nur nicht recht, wie er es artikulieren sollte. Schieb es nicht auf den Hund, brüllte Frauchen weiter. Jonas betrachtete Ben. Ben betrachtete Jonas. Jonas zuckte mit den Schultern. Ben wollte auch. Aber da war wieder dieser Duft, dieser verlockende Duft Würstchen und die junge, läufige Retrieverin aus der Nachbarsiedlung. Da, da. Sehr, sehr schön. schön. Ja, das hat doch ähm, viel besser geklappt, als ich gedacht habe. Also nicht bei dir, Tanja, sondern bei uns. Nach Aufzeichnung. Wir hatten keinen Crash und so weiter. Ich bin sehr erfreut. Das war toll, das hat sehr Spaß gemacht. Ja. Wenn das gefällt, können wir das auch mal wiederholen, vielleicht. Wer weiß? Sagt Tanja. Sagt Tanja. Sag Nikola auch. Ja, ich sag's auch. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Kriegen wir hin. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das schaffen. Und ich lerne das auch noch mit diesem M, ähm, dass das nicht immer so ist. Das ist doch nur sympathisch. Aha. Aha. Aha. Okay. Okay, also wir haben ein wunderschönes Buch. Kurz mal raus. Wir hätten uns heute sehr gefreut, das in der Konrads Couch in Wingsberg live euch vorzustellen. Ihr könnt es aber in jedem Buchhandel bekommen. Und äh, wenn ihr ein Geschenk braucht für eure liebste Freundin oder Freund, es ist ein wundervolles Geschenkbuch. Es mhm. ist eine Hardcover. müssen wir jetzt gar nicht sagen. Es hat normalerweise ein langes Lesebändchen. Das dann eigentlich ja. unten raushängt? Ja, genau. Und hier <lacht> hängt es äh, oben drüber, damit es wenigstens noch ein bisschen da ist. Es sind ganz viele unterschiedliche Geschichten, gerade richtig für eine kleine Auszeit zwischendurch. Darin enthalten wundervolle Illustrationen von Tanja Horvath, die ihr heute live gehört habt. Ähm, ganz viele Geschichten auch noch andere Art von Nikola. Ähm, da lesen wir demnächst noch mal einfach was draus von vor. Oder noch besser: Ihr kauft es euch jetzt, äh, kurz mal kaufen, nach kurz mal lesen, <lacht> um dann cool. kurz mal raus zu sein. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Okay. Und und drinnen sein und trotzdem kurz mal raus zu sein. Ja, also, genau. Kurz mal raus in Quarantäne uh, oder auch nicht. Uh. das war jetzt aber <lacht> poetisch. <lacht> an euch da draußen, die zugehört habt und zugesehen habt heute. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt drinnen, solange wie wir noch müssen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, entweder in unserer Kreativzentrale oder an einem tollen Ort, egal wo. Wir freuen uns auf euch. Adieu. Adieu. Mach's gut. Mach's gut.